Man spannt die Schnur einer Schnur und dann muss einer in der Mitte. Also hier haben wir die Mauerwerkslänge erstmal angezeichnet. So mauert man eine Ecke hoch. nur aufgespannt, damit die Pfeiler sich nicht verdrehen.